Hallo! Hallo! Ich bin Paula. Und ich bin Thorsten. Wir sind von der Digitalwerkstatt Karlsruhe. Und wir haben spannende Missionen für dich mitgebracht. Los geht's! Los geht's.